Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quet sich. Es ist wieder Zeit, ich schaue mir ein Gameboy Color Spiel an und zwar The Mask of Zorro. Oder Zorro. Zorro, wie wird er im Englischen ausgesprochen, frage ich mich gerade. Also bei uns natürlich Zorro mit einem scharfen Z, wie es die Engländer bzw. Amerikaner aussprechen. Keine Ahnung, wahrscheinlich ähnlich, aber nur gut, äh, genug <lacht> davon geredet, es soll ein legendär schlechtes Spiel für die Konsole sein und wie immer natürlich auch der Aufruf an euch, wenn ihr irgendein schlechtes Spiel habt, egal ob für ein 8 oder für ein 16-Bit-System, ab in die Kommentare damit, ich mache alles auf eine lange, lange, lange Liste und versuche das immer so etwas nach Lust und Laune abzuarbeiten. Und ähm, wenn ihr mich um meinen Kanal unterstützen mögt, dann habe ich euch was Feines unten in der Beschreibung. Und zwar einen sogenannten Affiliate-Link zu Retroplays. Wer Retroplays noch nicht kennt, es ist eine super Seite, um seine Sammlung zu, äh, zu, zu sortieren und zu managen. Und äh, haben auch einen super Marktplatz, wo ihr Spiele kaufen und auch gut verkaufen könnt. Verkaufen ist auf jeden Fall günstiger von den Gebühren her als jetzt Ebay. Es ist ein wunderbares System. Ähm, Stelle ich auch bei Gelegenheit halt auch euch mal genauer vor und wenn ihr meinen Affiliate-Link unten in der Beschreibung nutzt und da was kauft, den kriege ich eine kleine Provision. Ihr zahlt nicht mehr. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr damit mal auf die Seite gehen würdet und euch da vielleicht umschaut. Vielleicht findet ihr was und äh wie gesagt, und wenn ihr den Link dazu benutzt, freut es mich umso mehr. Aber genug der langen Vorrede und äh, Eigenwerbung, will ich es mal fast nennen. Schauen wir mal rein, was uns das Spiel bieten kann. Ich nehme mal an, es wird auf Basis des Kinofilms sein, den ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich präsent habe. Okay, ich würde sagen, Grafik geht, warum jetzt der Lebensbalken ständig eingeblendet wird. Ich nehme mal an, weil hier ja so allgemein verzichtet wird, irgendein klassisches... Äh, ja, ne, Menü und sowas, äh, so die typischen Anzeigen, die bleiben hier halt eher weg. Also wir können springen und wir können fechten. Ah, okay. Ich sehe schon, äh, fechten ist etwas schwieriger. Und zwar drücke ich hier den fechten Knopf und drücke dann zum Beispiel nach links, um einen Schlag zu machen. Das heißt, ich muss erst quasi in Kampfposition gehen. Ein Shame wer dabei sich denkt, dass das eventuell nach hinten feuern könnte. Also ich kann hier so kann nach unten parieren nehme ich mal an nach oben auch parieren okay und okay scheint jetzt nicht sehr tief zu sein also ich kann parieren und entsprechend ich bin mal gespannt wie sich die kämpfe steuern okay so äh, ja. habe ich die jetzt gerade einmal getroffen und die waren tot ich dachte mal, die auch so einen großen Nebensbalken hatten, dass das irgendwie länger dauert. Warum haben die Gegner einen so großen Nebensbalken wie ich über den Kopf, sind aber nach einem Treffer tot? Curious. Hm. Okay, also muss ich anscheinend wahrscheinlich hier oben weiter irgendwie lang. Mal gucken. komme ich da überhaupt wieder hoch? Nee. Kann ich hier in die Häuser rein? Ah, ich kann in die Häuser rein. Und dann komme ich oben raus. Macht Sinn. Ich hüpfe hier mal vom Balkon zu Balkon. Ist nicht einfach zu erkennen, wo ich landen kann und wo nicht. Aber ich kann es mir so... Ne? Seht ihr das? Ich komme hier nicht weiter. Also, ich hätte gedacht, das wäre jetzt irgendwie Hintergrund. Hm. Okay. Okay. Markisen. Dienen als Dings äh, als Trampolin, wollte ich sagen. Es <lacht> ist, ist, ist, ist so Comicartig ne? Aber warum packen sie nicht einfach einen Gegner hin, der etwas schwerer zu besiegen ist? Nein, es müssen drei sein, die aber genauso schnell irgendwie umklatschen. <lacht> ich hier vielleicht okay Oh, okay. Äh, wir füllen unsere Lebensenergie auf, indem wir Damen küssen. Warum auch nicht? Gibt es vielleicht eine schlechtere Möglichkeit? Okay, also da, wo so ein bisschen gekrisselt ist, komme ich hoch. So. Also, da oben ist einer. Okay. Also Levelaufbau ist... Kann man als positiv sehen. Der hat ein Goldenes, der hält bestimmt mehr aus. Ja. Also. Ist der jetzt reingegangen? Also Spiken ist noch da, ne? Sieh das auch. Okay. Der hat gesagt, nein, shit, I'm out. Kein Bock gegen Zoro zu kämpfen. Okay, die Animation ist süß, der tut mir fast leid. Aber ist auch so klischeehaft, ne? Haha, <lacht> der Dicke verliert natürlich seine Hose. Also, wie klischeehaft ist das denn? Ähm, also, ich weiß nicht, also.. Ich fühle so ein bisschen, die haben sich ein Kampfsystem überlegt, was cool ist, aber die Gegner zu bekämpfen, ich schätze mal die Bossgegner werden etwas anders sein, ist trotzdem sehr flach. Die hätten da wirklich aus diesem System da mehr rausholen können. Und das Level Design mit, mit diesen hoch und gucken, wo man weitergeht, finde ich persönlich eher nervig. Okay, das war's Ende des Levels. Okay, okay, ich nehme an, folgt so Pima Daumen das Story des Filmes. Also, so komplett scheiße finde ich es nicht. Also, wie gesagt, es hat meiner Meinung nach Potenzial, aber. Die haben hier. Ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, sorry, aber ich, ich bin gerade hier so sprachlos. Die haben als Gegner gerade eine Übungspuppe. Ich habe hier doch hier gerade. Richtig krass, welche hier äh, erledigt und alles. Und jetzt werde ich von der Übungspuppe aufgehalten. Das macht nicht so wirklich Sinn, würde ich sagen. Bin ich jetzt? Gibt es was sowas wie eine Karte? Ich drück mal Select. Nö. Natürlich keine Übersichtskarte. Und noch so ein Ding? Kann ich darüber springen? Natürlich nicht. Hä? Da kann ich jetzt einfach nicht weiter. Oh, ich kann, wenn ich da unmache einen Flip machen. Verwirrend. Also Musik und Technik finde ich vollkommen in Ordnung ehrlich gesagt. Also warum das jetzt ganz so einen schlechten Ruf hat, zumindest von den Bewertungen her, verstehe ich nicht so ganz. Also ich habe mal wieder auf Game FAQ geguckt. Da muss ja irgendwie rüberkommen. Also irgendwie bin ich gerade so doof. Oder muss ich hier diesen äh, gelben punkt in der richtigen Minute treffen? Okay. ich gerade echt so doof. Wer ich das denn hier? Ich komme hier nicht weiter, weil, ne, hier geht's nicht weiter. Ich komme nicht wieder hoch. Und hier komme ich ja auch nicht vorbei. Weil, warum sollte man auch rüberspringen können, ne? Oder muss ich das hier unten parieren? Also, wo ich aber hinaus wollte. Technik scheint okay zu sein. Das Kampfsystem hat Potenzial, aber ich habe hab die Befürchtung, dass es wirklich unter, unter seinem ja, ja, Potenzial, auch wenn ich mich jetzt mit dem Wort wiederhole, ähm, irgendwie nicht abliefert. Da hätte man wesentlich mehr draus machen können unter den den größten Problem finde ich hier beim Levelaufbau, ne? Wenn, dann sollten sie das, das, das Fechtsystem irgendwie so in die Tiefe ausbauen, dass das dementsprechend auch besser ist, um ähm, dafür die Levelgradlinie zu machen, ne? So, so eine Art Deluxe-Brawler irgendwie mit coolen Schwertkämpfen. Würde ich abfeiern, aber... Keine Ahnung. Ich komme hier auch nicht weiter, deswegen würde ich sagen, äh, beende ich dieses Video hier auch mal, bevor ich hier wieder von vorne starte. Nicht ganz so schlecht wie sein Ruf, hat so vom Ersteindruck, einen ganz groben Ersteindruck, etwas Probleme. Vielleicht wird es nachher besser. Keine Komplettniete, würde ich fast behaupten. Aber habt ihr das Spiel schon mal gespielt? Wenn ja, haut es in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Ansonsten, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr mal meinen Affiliate-Link zu Retro Plays benutzt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.